Enkodo UI Tutorial Anpassen der Spalten in einer Liste Fährt man mit dem Mauszeiger in der Nähe eines Spaltentitels über die Listenkopfzeile, erscheint der Spaltenanpassungskursor. Damit kann die Spaltenbreite vergrößert oder verkleinert werden. Die Spaltenreihenfolge kann durch Klicken und Ziehen eines Spaltentitels angepasst werden. Um Spalten ein- und auszublenden, kann das Spaltenanpassungswerkzeug verwendet werden. Dieses befindet sich in den Listenoptionen rechts oberhalb der Liste. Durch Klicken und Ziehen kann eine Spalte in die Liste eingefügt werden. Um Spalten zu entfernen, können sie aus der Liste ins Spaltenanpassungswerkzeug zurückgezogen werden.